Da sind wir mit Nina. Du warst Teilnehmerin, du warst Mentorin, du bist Mentorin hier und bist in Konstanz im Gemeinderat, im Stadtrat und wirst uns jetzt erzählen, wie das ganze Jugendhack-Ding, das mit der Weltverbesserung und der Kommunalpolitik zusammenpasst. Genau, ich habe mir. Äh, ja passend zum Motto mit Code, die Umwelt verbessern, den Talk ausgesucht, mit Politik, die Umwelt verbessern, beziehungsweise mit kleinen Fragezeichen, geht das und wie geht das ähm, und wie kann man eigentlich in der Kommunalpolitik, das heißt die Politik auf der alleruntersten Ebene, ähm, wie kann man da so ein globales Problem wie den Klimawandel angehen. Ähm, ich bin darauf gekommen, hier diesen Vortrag zu halten, weil... Ich äh, dieses Jahr in Konstanz, wie schon angekündigt, in den Gemeinderat äh, gewählt worden bin und jetzt auf einem dieser fancy roten Stühle sitzen darf und total viele Leute aus dem Umfeld von Jugendhekt haben mich angesprochen und gesagt, krass, wie und warum und wieso und äh, da dachte ich, erzähle ich euch einfach mal die Story, wie es dazu gekommen ist, äh, warum ich das gemacht habe und wie es jetzt so damit weitergeht. Ähm, genau, ich mache... Kommunalpolitik in Konstanz und in Berlin muss man manchmal kurz erklären, wo Konstanz eigentlich ist. Und es ist so ganz am untersten Ende von Deutschland, wo man dann quasi schon fast in die Schweiz fällt. Genau, da ist es so eine kleine Stadt, 85.000 Einwohner, nicht ganz klein, aber auch noch keine Großstadt und darum geht's. Also meine Fragen für heute. Äh, warum zur Hölle habe ich mich dazu entschieden, Kommunalpolitik machen zu wollen? Wie ist es so weit gekommen, dass ich das tatsächlich mache und wie geht es jetzt weiter? Ähm, genau das Warum ist ganz einfach. Äh, ich habe leider nur ein sehr schlechtes Bild auf die Schnelle gefunden vom alten Gemeinderat, aber auch wenn es sehr pixelig ist, man sieht irgendwie, es sind hauptsächlich Menschen, die schon graue Haare haben und in einer Stadt, ähm, wo... 40 Prozent der Bevölkerung unter 30 sind, weil es einfach eine Unistadt ist mit vielen Studenten, äh, fühlt man sich da einfach nicht so gut repräsentiert, wenn alle Vertreter ähm, eigentlich schon eher Richtung Rentenalter sind. Nicht alle, aber so die wirklich jüngere Generation war zuletzt eigentlich kaum abgebildet und deshalb das habe ich so gesehen und bin dann rausgegangen und habe mit vielen Leuten geredet und gesagt so, hey, ich fände es voll cool, wenn mehr junge Leute in der Kommunalpolitik wären. Und ich bin immer auf andere zugegangen und habe gesagt, wollt ihr das nicht machen oder wir müssen jemanden finden, der das macht. Und irgendwann ist es aber dann zu mir zurückgekommen und Leute haben gesagt, ja, aber warum machst du das nicht? Und ich dachte so, hey, ich so warum ich, das passt ja nicht. Und nachdem ich dann länger drüber nachgedacht hatte ähm, und mehrere Leute gesagt haben, ja, mach du doch selber, ähm, habe ich dann irgendwann angefangen, ernsthaft zu denken, ja, warum eigentlich mache ich nicht selber so. Und dann hatte ich aber sehr viele Fragen, ob das passt, ob ich das kann, was das überhaupt bedeutet. Dann habe ich mich einfach mit einem, äh, dem ehemals <lacht> vor mir jüngsten Stadtrat in Konstanz zusammengesetzt zum Kaffee und wir haben sehr lange geredet und hat mir erzählt, was er so macht und ob ich das mir zutraue oder nicht. Und irgendwann, nach einem sehr langen Nachdenkprozess, habe ich dann gesagt, okay, ich habe Bock, ich mache das jetzt. Ähm, und dann ist die Frage, wenn man Bock hat, wie macht man das? Wie kommt man in einen Gemeinderat rein? Ähm, also ich äh, habe äh, mich entschieden, zur Freien Grünen Liste zu gehen. Also, das ist unsere grüne kommunalpolitische Vereinigung. Und die machen, um ihre Liste aufzustellen für die Wahl, eine Mitgliederversammlung, wo alle Mitglieder dieses quasi Vereins ähm, dann abstimmen dürfen, wer ihre Kandidaten sein werden. Also bin ich da hingegangen, hatte zwei Minuten Zeit <lacht> vorzustellen, warum ich die beste Kommunalpolitikerin sein werde, die sie sich vorstellen können und ähm, kannte zwar schon einige, aber durchaus nicht alle in dieser Mitgliederversammlung, deshalb wusste ich auch echt nicht, wie das ausgehen wird. Und dann ist es so gelaufen, dass die Leute in der Mitgliederversammlung, die durften dann so, eine, so ein Ranking machen auf einem Stimmzettel quasi äh, und Punkte vergeben, wen sie am besten finden, zweitbesten und so weiter und dann hat man musste quasi nicht direkt gegeneinander antreten, sondern es war so ein Rankingverfahren und der mit den meisten Punkten kommt dann den ersten Platz und den zweiten und so weiter. Und ähm, offensichtlich war die Mitgliederversammlung ein bisschen ähnlicher Meinung wie ich, dass es dringend mal junge Leute braucht, weil nach dieser Wahl ähm, mit diesen äh, Papierzetteln und den Punkten war ich dann auf dem ersten Platz, was mich total schockiert hat, weil dann war ich plötzlich Spitzenkandidatin in einer Kommunalwahl und damit hatte ich mich auch wirklich noch nicht auseinandergesetzt, was das bedeutet. Genau, am Tag danach hat das erstmal bedeutet, dass ich meinen ersten Auftritt in einem lokalen Nazi-Blog hatte, was ich auch eigentlich nicht unbedingt äh, erleben wollte. Genau, dann hat das natürlich Wahlkampf bedeutet, auf Flyer zu verteilen, auf Marktständen zu stehen und was eigentlich klingt total öde, aber es ist eine total spannende Sache, weil man einfach mal mit Leuten komplett außerhalb seiner Bubble über Politik redet auf einem Marktstand und auch echt mitbekommt, was Menschen so ein bisschen für skurrile Gedanken auch manchmal haben, ähm, die so aus ganz anderen Richtungen kommen, als man selber gewohnt ist. Also spannende Sache. Dazu gehört haben natürlich auch Podiumsdiskussionen. Das hier war explizit zum Klimaschutz. Das ähm, hat mir total viel Spaß gemacht, weil ich das Thema mag. Und dann war es natürlich auch kein ganz normaler Wahlkampf, sondern der Wahlkampf wurde ein bisschen überschattet von krassen Demos in Konstanz. Und Konstanz ist echt nicht so eine Stadt, wo viel demonstriert wird oder groß demonstriert wird. Also wir sind so ein kleines Baden-Württemberger Städtchen. Da geht nicht so viel normalerweise. Aber jetzt mit Fridays for Future ist in Konstanz doch sehr viel passiert. und zum ersten Mal hatte man das Gefühl, dass junge Leute quasi in der Politik bei uns den Ton angeben, ähm, was wirklich beeindruckend ist. Ähm, dann kam die Sache mit dem Klimanotstand, also Fridays for Future Konstanz äh, wollte, dass Konstanz den Klimanotstand ausruft, hat diese Resolution geschrieben, ist damit auf den Gemeinderat zugegangen, hat versucht, alle Fraktionen davon zu überzeugen, dass äh, es jetzt Zeit ist, ganz dringend zu handeln und der diese Resolution, ihr könnt sie jetzt nicht lesen, sollte ja auch nicht. Äh, der wichtigste Punkt ist halt, dass alle Entscheidungen, die jetzt so getroffen werden in der Stadt, eben unter ähm, dem Klimaschutzaspekt betrachtet werden müssen und danach auch evaluiert werden müssen, ist das jetzt gut fürs Klima oder nicht. Ähm, ja, und dieses Bild ist so eins meiner Lieblingsbilder, weil es so ähm, für mich so beschreibt, wie die Welt plötzlich Kopf stand. Vorher hatten irgendwie junge Leute überhaupt gar keinen Zugang zur Stadtpolitik und hatten auch nicht irgendwie das Gefühl, da mitreden zu können und plötzlich ähm, haben alle mal auf die jungen Leute gehört und äh, waren unsere Meinungen in den Medien, haben äh, ja so einfach das politische Gespräch in der Stadt dominiert, was äh, total ein ungewöhnlicher Zustand war, meiner Meinung nach. Genau und dann, Mitten im Wahlkampf tatsächlich kam es dann auch zu der Abstimmung über den Klimanotstand in Konstanz. Und da sieht man jetzt so, das ist der Ratssaal von hinten. Und im Gemeinderatssaal ist man nicht gewohnt, dass da irgendwie überhaupt im Publikum junge Menschen sitzen. Ähm, plötzlich war der ganze Boden voll besetzt, weil es gar keine Sitzplätze mehr gab für so viele junge Menschen, die äh, sehen wollten, wie ihre Politiker da entscheiden. Und das allein war einfach so ein Signal, dass da plötzlich junge Menschen sitzen und sagen, uns ist das wichtig und ihr müsst hier eine Entscheidung treffen, die uns ganz stark betrifft. Und nur dadurch kann man sich auch erklären, dass tatsächlich äh, alle Fraktionen einstimmig dafür gestimmt haben, diesen Klimanotstand auszurufen mit CDU und Freien Wählern und allem drum und dran. Genau, also der Klimanotstand wurde ausgerufen was danach noch passiert, können wir später noch drüber reden. Genau, kurz danach war dann die Wahl und ja, für Grün sah es auch ziemlich gut aus, was natürlich mit daran liegt, dass das, das Gesprächsthema Nummer eins der letzten Woche war, wie machen wir jetzt endlich ganz schnell Klimaschutz und da müssen wir natürlich bei diesem krassen Wahlergebnis nicht nur auf unseren total coolen Wahlkampf verweisen, sondern natürlich auch all den, quasi Danke sagen, die auf der Straße äh, Politik gemacht haben. Genau, was mich besonders gefreut hat an diesem Wahlergebnis, ist nicht unbedingt dass also auch das sehr grünes Wahlergebnis ist, aber noch viel cooler fand ich, dass wir jetzt tatsächlich sechs junge Stadträtinnen unter 30 haben, vier junge Frauen. Vorher gab es überhaupt keine jungen Frauen in der Kommunalpolitik. Und genau, jetzt sind wir sechs unter 30, 6 von 40, das ist schon mal echt eine Nummer ähm, und verändert das politische Geschäft tatsächlich ein bisschen. Genau, und mir ist auch aufgefallen, Politik machen und wirklich mal für eine Wahl kandidieren, das ist eine krasse Achterbahnfahrt, weil man ja quasi so eine wichtige Lebensentscheidung, was mache ich die nächsten fünf Jahre, damit in die Hand von irgendwie... 85.000 fremden Leuten gibt, die dann irgendwas ankreuzen und dich cool finden oder nicht. Und je nachdem, stehst du nach der Wahl da und weißt nicht, was du tun sollst oder hast total viel Arbeit, aber eigentlich das ist ja auch, was du wolltest. So, das kann für manche, ähm, bei dieser Wahl war es die SPDler, die unbedingt wieder in den Gemeinderat wollten, aber leider dann nicht reingekommen sind. Bei den Grünen, das sah es so aus, dass Leute, die eben eigentlich gar nicht damit gerechnet haben, ernsthafte Kandidaten zu sein, plötzlich im Gemeinderat sitzen und bei mir sah es so aus, dass ich eigentlich nur in den Gemeinderat wollte und ähm, aber plötzlich auch noch im Kreistag sitze, <lacht> genau, weil ich hier, das hat mich wirklich äh, völlig schockiert, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass es überhaupt möglich wäre, äh, dass ich plötzlich von Platz 15 auf der Gemeinderatsliste noch irgendwie so weit nach oben rutsche, dass das irgendwie relevant sein könnte, so. <lacht> genau, deshalb bin ich jetzt auch Teil dieser schönen Kreistagsfraktion und weiß nicht, ob ich jemals noch wieder zum Studieren komme, aber es ist total cool und spannend. Okay. Genau, jetzt ist noch die Frage, okay, jetzt bin ich gewählt, jetzt wisst ihr, wie ich gewählt wurde und was da so dran hing. Äh, was kann man denn jetzt machen, was bedeutet das so? Äh, und wie sieht es in der Praxis aus? Ähm, besonders interessant ist für mich, wie diese beiden Gremium der Gemeinderat und der Kreistag sich komplett unterschiedlich verhalten. Das eine liegt schon allein so an der Gender Balance und so im Gemeinderat ist es gut durchmischt. Äh, Im Kreistag haben wir jetzt zwar viele Grünen, die sind so ein bisschen durchmischt, Männer und Weiblein, aber man hat auch einen krassen Block aus CDU und Freie Wähler, die einfach mit 34 älteren Männern da sind, ohne eine einzige Frau und die diese Männer haben halt alleine schon die Mehrheit und das, oder eine mögliche Mehrheit und das ist ziemlich krass, weil da ständig Entscheidungen getroffen werden, wo also es eine Mehrheitsentscheidung gibt, aber keine einzige Frau dafür gestimmt hat. Und das finde ich total, persönlich total krass, dass solche Entscheidungen getroffen werden, wo einfach nur ein Block von Männern sagt, wir machen das so und so der linke Teil, wo vielleicht auch ein paar Frauen dabei sind, muss gar nicht gefragt werden, weil ähm, das sind zwar viele, aber CDU und Freiwähler sind im Kreistag leider noch viel mehr. Genau. Ähm, ja und in diesem äh, Verhältnis, okay, jetzt kommen hier junge Frauen in so einen Laden, der eigentlich immer eher älteren Leuten und auch eher Männern vorbehalten war, führt immer wieder zu so lustigen Situationen. Einerseits sind alle sehr respektvoll zu mir, sagen, oh, es ist toll, dass du da bist. Und andererseits kommen immer wieder so Situationen, wo man das Gefühl hat, ähm, hm, die können mich jetzt vielleicht, die können mich irgendwie nicht komplett ernst nehmen, so in meiner Rolle, wenn man so als junger Mensch kommt und sagt, hey, ich habe hier eine Meinung, ich weiß oder ich bilde mir an zu wissen, wie es geht und ich, ich sage das jetzt mal und nehme mich dabei genauso ernst, wie ihr euch auch nehmt und teilweise führt es zu ähm, sehr, so im kleinen, menschlichen, sehr lustigen Situationen und manchmal spürt man, sieht man so durch die Wand der Höflichkeit so kleine Risse scheinen, so wo man halt merkt, dass man als junge Frau doch immer noch nicht immer ganz ernst genommen wird, aber die Zeiten ändern sich. Jetzt war noch die Frage, ja, wie machen wir jetzt Klimaschutz lokal, was können wir da alles machen und ähm, ja, die globalen Probleme können wir nicht lösen, aber wir können natürlich vorangehen und das finde ich ganz spannend. Es gibt ja tausend Dinge in der Stadt, wir können, wir haben schon eine relativ gute Fahrradinfrastruktur in Konstanz, aber da geht noch so viel mehr. Wir können, wir haben auch relativ coolen ÖPNV, aber man könnte ihn ja vielleicht auch mal fahrscheinlos betreiben und all diese Dinge geht es jetzt voran zu äh, bringen. Wir haben zum Beispiel nur eine Schiene, die zum Konstanzer Hauptbahnhof führt und da müsste jetzt irgendwann dringend mal Geld in die Hand genommen werden, um sich zu trauen, eine zweite Schienenverbindung in diese Stadt zu legen. <lacht> ja, zum, ein anderes Ding, kleine Zeichnung da oben, ähm, Ups, jetzt ist, kaputt. Ähm, ist jetzt, was vor kurzem beschlossen wurde, dass alle Veranstaltungen der Stadt ähm, oder die irgendwie von der Stadt gefördert werden, äh, kein Einweggeschirr verwenden dürfen, sondern Mehrwegkonzepte brauchen. Dafür stellt die Stadt was auch zur Verfügung. Also man kann Müllvermeidung betreiben, man kann äh, Parkplätze entfernen und stattdessen Bäume, Bäume pflanzen. Man kann sich dafür einsetzen, dass alte Bäume, die es schon gibt, geschützt werden, zum Beispiel diese da, ist ja gerade bedroht in Konstanz. Und man kann natürlich über Digitalisierung nachdenken. Das Problem bei Digitalisierung ist, darüber wird viel geredet und viel nachgedacht in der Kommunalpolitik. Es hat sich jetzt so durchgesetzt, wenn wir cool sein wollen, müssen wir irgendwie was Digitales machen, sonst werden wir irgendwie abgehängt. Scheint da so die Angst zu sein, aber was man eigentlich machen will und was genau der Benefit davon sein soll, das ist noch nicht so klar und da ähm, finde ich sehr wichtig, dass ein paar Leute mal so einen Ton angeben und sagen, äh, was ist unser Ziel, was wollen wir erreichen, wenn wir jetzt irgendwie Geld für Digitales ausgeben und wie soll es sein, soll es wieder die kleine App sein, die wir auch noch hier in Konstanz betreiben und eigentlich aber keiner Bock hat, sich ein App für jede Stadt runterzuladen oder ist eine übergreifende Lösung basierend auf Open Data. Und da kommen die ganzen Jugend-Hack-Themen äh, am Ende wieder rein. Ja, was man leider auch lernt, die Mühlen der Kommunalpolitik sind extrem langsam und äh, es ist manchmal frustrierend und gerade, wenn man so ein Thema wie Klima hat, denkt man sich natürlich immer, es muss alles, alles jetzt schnell gehen. Ähm, und deshalb ist mir ganz wichtig auch zu sagen, ich denke, wir brauchen beides, wir brauchen Leute mit Visionen, die in Parlamente gehen, die sagen, ähm, ich habe was vor und ich will hier was erreichen. Aber man braucht auch die Leute auf der Straße, die alle erreichen und ähm, so den gesellschaftlichen Druck angeben. Genau. Und zum Ende habe ich äh, noch die Frage, ja, für euch vielleicht, fühlt sich ja, oder das war so ein bisschen auch das Ziel von diesem Talk, vielleicht fühlt sich ja irgendwie jemand inspiriert und der möchte auch mal einfach für ein Amt kandidieren und das einfach mal ausprobieren. Ähm, alle Ebenen der Politik können definitiv noch mehr junge Leute ähm, vertragen, sei es Kommunalpolitik, Länderebene, Bundespolitik. Überall sind wir unterrepräsentiert und es wäre total cool, wenn noch mehr Leute sich einbringen und kandidieren. So wie meine Freundin, die jetzt aus der Schweiz für den Nationalrat kandidiert. Und das finde ich total mutig auch wenn es vielleicht nicht funktioniert, ist ein starkes Zeichen. Danke. Vielen, vielen Dank. Danke Nina, man kann Nina Röcklein unbedingt auch folgen auf allen möglichen Kanälen, wenn ihr wissen wollt, was passiert so ne, bei dir und mit deiner Politik, Twitter, Instagram, was man so hat. Wir machen kurz einen Break und dann ist Ehren hier mit dem nächsten Talk. Vielen Dank.